Im Moment wird die Debatte um die Auswirkung der Ungleichheit auf das Wirtschaftswachstum sehr heftig in Deutschland geführt. Das kann im Zweifelsfall dazu führen, dass nicht nur die Bevölkerung verunsichert wird, sondern auch dass Politikmaßnahmen ergriffen werden, die nicht nur das Wirtschaftswachstum in Deutschland schädigen, sondern auch auf Dauer den Produktionsstandort und den Investitionsstandort Deutschland gefährden. Wir haben uns das jetzt in einer Studie genauer angeschaut und herausgefunden, dass von Ungleichheit nur dann ein Wachstumshemmler-Effekt zu erwarten ist, wenn entweder das Wohlstandsniveau noch recht gering ist oder aber das bereits erreichte Maß an Ungleichheit sehr hoch. Deutschland hat aber eindeutig ein unterdurchschnittliches Maß an Einkommensungleichheit. Deswegen ist hierzulande, wenn überhaupt, ein positiver Effekt von Ungleichheit auf das Wachstum zu erwarten.